Leben und dich damit ehren. Bitte hilf, Herr, bei der Predigt, beim Verkündigen deines Wortes, beim Zuhören. Hilf, dass Herr Jesus Christus dein lieber Sohn in der Mitte unserer Aufmerksamkeit und unseres Lebens steht und dass wir uns demütigen unter dein Wort und dich damit ehren und preisen. In Jesu Namen. Amen. Wir sind weiterhin im Buch Ruth, diejenigen, die mit uns waren die letzten Wochen. Wir gehen durch dieses Buch, Abschnitt für Abschnitt. Und als Rückblick, was wir zuletzt betrachtet haben, ruht die Moabiterin, die kommt zusammen, die gefallenen Ehren, auf einem Feld. Und dieses Feld gehört dem Mann Boas Und dieser Mann, der beschrieben wird als ein gottesfürchtiger, als ein redlicher Mensch, ein wackerer Mann, er kommt, bemerkt, dass es eine Fremde ist und fragt seinen Diener, wer ist das? Und erfährt, das ist Ruth, die Moabiterin. Das ist die Szene, die wir zuletzt betrachtet haben. Und nun findet in diesem Abschnitt das allererste persönliche Gespräch, von denen es noch welche geben wird, aber hier das allererste persönliche Gespräch zwischen Boas. und Boaz. Und, und in diesem Gespräch, das erste Wort ergreift Boas. Und wir sehen hier im Vers 8 am Anfang seine Ansprache. Und die geht so. Hörst du wohl meine Tochter? Und wir beobachten in dieser Ansprache zwei Dinge. Erstens ganz einfach eine biografische Sache zwischen dem Mann Boas und zwischen Ruth der Moabiterin, die später seine Frau wird, bestand ein wesentlicher Altersunterschied. Wir sehen das in den Worten, meine Tochter, wenn wir aufmerksam beobachtet haben bis jetzt, das ist genau die Ansprache, die auch Naomi, ihre Schwiegermutter, die eine Generation älter ist, Ruth war die Frau von ihrem Sohn, auch verwendet, und die verwendet diese Ansprache meine Tochter sowohl zu Ruth als davor noch zu Orpa, insgesamt achtmal im Buch Ruth. Und Boas sagt nicht Schwester oder sonst wie, sondern auch auf diese Weise meine Tochter. Später auch im Kapitel 3, wenn wir so ein bisschen vorgreifen, im Vers 10, er wird sie loben und sagen, du hast gut getan, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, wir sehen also, er war offenbar älter als sie, das ist eine biografische Sache, vielleicht auch manches Vorurteil zerstört das, was man so hat. Das ist das Erste, was wir in dieser Ansprache merken, aber viel wichtiger ist die zweite Beobachtung als Leser, wenn ich lese, wie der Mann Boas sie so anredet, meine Tochter. Ich empfinde das als sehr freundlich und fast kann man sagen. Die Tochter ist doch ein Geschöpf. Ich habe auch eine, das man sehr lieb hat und das auch ganz besonders zu dir gehört. Meine Tochter. Ja, das ist sehr freundlich, nach meinem Empfinden. Aber zugleich, was wir auch sofort feststellen, das ist auch ganz korrekt, ganz rein hier. Ja, in dieser Ansprache und in seinem gesamten Benehmen gegenüber Barut da ist keine fragwürdige Hintergedanke, da ist nichts von einer Art zwielichtigen Anspielungen, Florten In dieser Welt, wenn man so Gespräche zwischen Männern und Frauen hat, die sind oft vergiftet von dieser Sache, dass man eine Art irgendwelche Anspielungen macht, diese Spielerei miteinander, mit den Worten, ganz gefährlich. Ja. Dieses ist ja speziell das Wort der Flirt. Zwei Fremde und doch sie irgendwie in so einer komischen, unreinen Nähe tasten sie sich so aneinander heran. Und das ist hier nicht zu sehen. Und das ist so traurig, dass in der Welt immer wieder, wenn man so beobachtet, sowohl vielleicht sogar im, im Berufsleben oder bekannten Kreis, aber auch in den Medien, immer wieder in den letzten Zeiten, gibt es Berichte über solche Skandale, wo Leute, besonders Männer in einer starken Stellung, zum Beispiel sei es ein Politiker gegenüber seiner Sekretärin oder sonst wie, oder ein Lehrer zu seinen Schülerinnen oder irgendein Mensch in einer Autorität gegenüber solchen, die Abhängig sind, die so in schwächerer Position sind, dass sie diese Position missbrauchen, um sich unrein zu nähern. Es geht auch viel tiefer und noch unschönere Geschichten, aber oft allein schon mit Worten, dass man irgendwelche ja, belästigende Worte, irgendwelche so nähern an, an, an das andere Geschlecht tut. Und das ist. Und Leute berichten auch in den Medien, sogar ganz junge Frauen, wie sie immer wieder solche Sachen erleben. Und das ist unrein. Und hier sehen wir auch dieses Prinzip, was wir schon oft beobachtet haben und erwähnt haben. Was im Herzen des Menschen ist, das kommt heraus über seine Zunge. Schmutz im Herzen. Unreine Fantasien, unreine Gedanken, die kommen auch auf der Zunge, so wie der Mensch mit, mit dem anderen Geschlecht, mit seinem Gegenüber. Und besonders mit solchen, die von ihm abhängig sind, wo er bestimmte Macht oder Gewalt hat, da tritt das oft nach außen. Ja, und die, diese, dieser Schmutz ist nicht gut. Ja, er macht auch andere Menschen krank und äh, verwundet sie und er ehrt Gott nicht. Wie erfreulich ist es, dass wir auch andere Bilder sehen, dass wir hier in der Person Boas in anderen Gestalten in der Bibel sehen, wie das anders geht. Dass dort, wo ein Herz von Gottes Furcht regiert wird, dort, wo Gott das Sagen hat, dort, wo Gott angebetet wird, da ist auch reines Herz und auch reine Zunge. Und Boas hier ohne irgendwelche komischen, äh, unreinen Annäherungsversuche. Er sagt in seiner Einfalt und mit seinem reinen Herzen, meine Tochter. Ja? Und wir stellen fest, es ist nicht nur unser subjektiver Eindruck, also ich habe erwähnt, für mich ist das, geht das so freundlich und zärtlich rüber, aber Ruth empfindet das auch so. Wir sehen hier im Vers 13, wo sie sagt mit ihren eigenen Worten, und beschreibt, wie sie das wahrnimmt. Und sie sagt, denn du hast deine Macht freundlich angesprochen. Ja, auch sie empfindet das als Freundlichkeit. Da ist nichts Unreines, da ist Freundlichkeit und dieser, dieser Schutz um sie. Du hast deine Macht freundlich angesprochen. Da ist die Frage zum Nachdenken bei jedem von uns, wie sprechen wir mit den Menschen, die uns gegenüber sind? Ist unsere eigene Zunge und unser eigenes Herz rein und freundlich oder ist es auch vergiftet, sei es durch irgendwelchen gereizten Ton oder dumme Witze, Schimpfwort, Nachrede, verachtenden Ton, besonders wenn wir in einer Stellung sind, wo wir mit kleineren Menschen sozusagen reden, mit abhängigeren Menschen. Da ist die Gefahr, dass man hochmütig oder grob redet. Ja, mit unserem Chef vielleicht oder mit dem, der in einer höheren Position ist mit uns. Da reden wir oft respektvoll und höflich und sagen sie und sind so ganz korrekt. Aber mit denen, die unter uns sind sozusagen, da sind oft, zeigen wir unsere Macht ja, und reden vielleicht grob oder reden. Eben in, entsprechend so missbrauchen unsere Stellung da. Die Bibel macht aufmerksam auf diese Gefahr in Sprüche 18, 23. Da ist ein Wort und das heißt, dass der Arme, er fragt bettelnd. Also er kommt, er ist abhängig und seine ganze Haltung, er ist quasi flehentlich, wendet er sich, aber der Reiche antwortet hart. Das heißt, wenn der Mensch erkennt, die Macht ist an meiner Stellung, er ist abhängig, ich bin derjenige, der entscheidet, ist oft die Gefahr, dass man sich dem Schwächeren, dem Jüngeren, wie Ruth ist gegenüber Boas, demjenigen, der niedriger ist, demjenigen, der abhängig ist, dann hart, sich hart zeigt. Und da müssen wir aufpassen, wie wir reden miteinander. Ja, besonders auch in der Familie, zum Beispiel ein Familienvater, der denkt, ich bin hier der Ernährer, ich bin hier der Chef, ich komme von der Arbeit, bin müde und die sind das Ganze, den ganzen Tag zu Hause und tun nichts. Er kann sich hart zeigen, weil er erkennt, die sind die Abhängigen und ich bin hier quasi in der Machtposition. Kommt das aus unseren Worten so raus, ein hartes Wort stiftet. Auch Zorn und Streit heißt es in den Sprüchen. Ja, deswegen müssen wir aufpassen, was in unserem Herzen geschieht und dort vorgeht. Ja, und insbesondere auch im Umgang mit dem anderen Geschlecht, schon in der Schule oder im Studium, wo man vielleicht noch als Unverheirateter mit anderen äh, Leuten, mit Mädchen, als, als Mann oder mit Jungs als Frau zu tun hat, da ist diese Gefahr, dass die Rede und das Herz vergiftet sind von dieser feinen Unreinheit. Ja, in der Welt ist das wie ein Spiel, aber das ist, das ist nicht, was Gott ehrt. Ja, die Zunge und das Herz müssen rein sein. Und in einer Anweisung an Timotheus, Paulus der Apostel schreibt, 2. Timotheus 2, 24, ein Diener des Herrn soll freundlich sein gegenüber jedermann ja, gegenüber jedermann, nicht nur gegenüber meinem Chef nicht nur gegenüber dem Menschen von dem ich etwas erhoffe zu kriegen nicht nur gegenüber denen die mir gefallen oder mit denen ich mich gut verstehe sondern freundlich gegenüber jedermann ja, und wir sehen hier in Boas diese Freundlichkeit weil er eben ein Diener des Herrn ist, ja, weil er ein ein Rechtschaffener und und redlicher Mann ist. Und über unseren Herrn Jesus, ja, wo das am größten sichtbar ist oder zutage tritt, heißt es bei Evangelisten Lukas, Kapitel 4, 22, da heißt es, alle Leute, die ihn zugehört haben, die staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Jesus sprach Worte der Gnade. Da war alles rein, das war alles wahrhaftig, das war alles zu Gottes Ehre. Und Gott gebe, dass auch unser Herz und unsere Zunge ähnlich unserem Herrn wird. Dass da lautere Worte, dass da freundliche Worte ohne jeglichen Missbrauch, ohne jegliche Unreinheit herauskommen. Das ist die Ansprache. Und wir merken gleich weiter, Boas bleibt nicht allein bei den schönen und freundlichen Worten. Die müssen auch sein, und das ist gut. Aber er lässt diesen freundlichen Worten auch sogleich praktische Wohltaten folgen. Er bleibt nicht allein bei den Worten. Das ist auch ganz gemäß einem Prinzip, was wir in der Bibel finden. 1. Johannesbrief 3, Vers 18, da schreibt der Apostel, Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Das heißt, die Worte von Boas sind freundlich und gut, aber es bleibt nicht allein bei den Worten. Er lässt nach den Worten auch Taten in Richtung Krut folgen, und zwar wie folgt. Ja, wir beobachten mehrere gute Taten oder Wohltaten, die er vornimmt in Richtung Krut. Im Vers 8, wir sehen hier seine Aufforderung an sie, er sagt, du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen, gehe auch nicht von hier weg, sondern halte dich zu meinen Mägden und sie, wo sie schneiden im Felde, da gehe du ihnen nach. Das heißt, er fordert sie auf, nicht nur vertreibt er sie nicht, sondern ganz umgekehrt, er fordert sie auf und sagt, bleib für die ganze Ernte auf diesem Feld. Das ist eine große Wohltat, weil das befreit ruht von der ständigen Gefahr, dass sie jeden Tag ein neues Feld suchen muss, dass sie nicht weiß, werde ich morgen irgendwie zusammen haben oder nicht, sondern er garantiert für die ganze Ernte, darfst du und sogar sollst du hier bleiben auf meinem Feld. Ja, das ist eine Wohltat. Sie ist in dieser armen Stellung, die muss sammeln, damit sie satt wird und er gibt ihr für die ganze Ernte dieses Recht und sogar drängt sie förmlich dazu, dass sie auf seinem Feld sammelt und nicht irgendwo. Ja. Im Vers 9 sehen wir noch eine Sache. Er sagt, ich habe... Meinen Knechten geboten, dass niemand dich antastet. Das ist auch eine zweite Voltat. Er befiehlt seinen Dienern, dass sie mit Ruth höflich und gut umgehen, dass sie sie nicht vertreiben, dass sie sie nicht ausschimpfen, dass sie sie nicht bedrücken irgendwie, sondern dass niemand sie antastet. Er sorgt für ihre leibliche Sicherheit. Auf seinem Feld soll sie in Sicherheit sein und er gibt einen Befehl, dass niemand sie antastet, niemand sie belästigt. Ja, das ist der Schutz, den er gewährt. Und dann weiter in der zweiten Hälfte vom Vers 9, wir sehen noch eine Sache. Und wenn dich dürstet, so gehe ich hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Er gibt ihr die Erlaubnis, dass sie die Gefäße mit Wasser mitverwenden darf, wo seine Diener frisches Wasser schöpfen. Ja, das ist seine Fürsorge um ihr Wohl und seine Fürsorge um ihre grundlegenden Bedürfnisse. Er weiß, sie arbeitet auf dem Feld und sie wird durstig. Und er erlaubt, du kannst Wasser schöpfen. Wir sollen das nicht, äh, nicht äh, unterschätzen. Ja, heute, wir leben in einem Land, wo Wasser viel, äh, ja, viel reicher vorkommt als in Israel. Jeder hat in der Küche einen Wasserhahn aufgedreht, Wasser kommt, oder man hat eine Wasserflasche dabei. Das war ganz anders dort. Ja? Wir sollten bedenken, dass die Gegend, wo das Ganze spielt, das ist Bethlehem, liegt in einer hitzigen Gegend. Ja, zu der Zeit der Ernte, das ist Ende April und Mai, ist die durchschnittliche Temperatur, habe ich extra nachgeforscht, rund 28 Grad in der Sonne, arbeitet sie von früh, Wer auf dem Feld gearbeitet hat, der kann das sehr gut vorstellen, was das heißt. Sie verrichtet Arbeit, sie schwitzt, sie hat Wasserverlust und er macht diese außerordentlich menschenfreundliche, humane, nicht humanistische, sondern humane Menschenliebe, Aktion ihr gegenüber, dass er erlaubt, du kannst Wasser trinken aus den Gefäßen. Ja, das ist ein wichtiges Wort hier zu betrachten. Und Gefäße bedeutet, es ist nicht irgendwie ein Bach, der da fließt und der erlaubt Schöpfe von da, sondern diese Gefäße werden extra gebracht. Rund um Bethlehem gibt es keine größeren Flüsse, sondern die einzigen Stellen, wie man Wasser gewinnt, waren Brunnen und Zisternen. Ja, Zisternen, wenn die regenreiche Zeit war, man hat sie voll gemacht und von dort dann so ein bisschen im Laufe der, der trockeneren Monate bezogen sein Wasser. Das Wasser ist dort ein knappes Gut, ein kostbares Gut. Es musste extra zum Feld transportiert werden. Es stand nicht in unbegrenzter Menge zur Verfügung, sondern war begrenzt. Und er tut diese Wohltat und sagt, du kannst mitschöpfen von da. Das war nicht selbstverständlich. Und wir beobachten Boas in seiner Einstellung und Handeln gegen Ruth, Er erkennt und ergreift die Gelegenheit, Gutes zu tun, Barmherzigkeit zu erweisen, und zwar über die Masse hinaus. Lass uns das noch mal beobachten. Es gibt eine Stelle in der Bergpredigt, die ihr vielleicht kennt, wo Jesus ein Prinzip uns auch lehrt. Bergpredigt Matthäus 5, 41. Jesus sagt dort folgendes Wort. Wenn dich einer nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe mit ihm Zwei. Und wenn jemand etwas von dir erbittet, dann weise ihn nicht ab, ja? zwei Meilen zu gehen. Das bedeutet, nicht nur aus Pflicht heraus irgendwie nur das gerade Erforderliche tun, selbst wenn man mit Gewalt etwas von dir will, sondern aus freier Gnade heraus, aus eigenen ja, Herzensanliegen, tue mehr als das. Ja? Wenn man dich zwingt, eine Meile zu gehen, gehe frei und gnädig. Zwei, ja, wenn man ein von dir ein Stück Kleidung nimmt, gebe auch das Unterhemd und so weiter. Dort sehen wir ja und dieses Prinzip mehr zu tun im Guten als was man erwartet oder was man verpflichtet ist, das lehrt Jesus und er demonstriert auch dieses Prinzip in manchen Stellen. Wir kennen eine ganz, ganz bekannte Stelle, das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Ja, Lukas Kapitel 10 vom Vers 33, ich erinnere nochmal an diese Geschichte. Da ist ein zusammengeschlagener und ausgeraubter Mensch, Zwei gehen vorbei an ihm, seine eigenen Volksgenossen. Einer ist Priester, einer ist Levit. Und der dritte, aus dem fremden Volk, ein Samariter aus dem verachteten Volk, er hält an und nicht nur versorgt er seine Wunden, wir würden heute sagen, er leistet erste Hilfe, nicht nur versorgt er die Wunden, er bringt ihn in eine Herberge und er zahlt zwei Silbergroschen für ihn, und sagt, wenn ich zurück auf der Reise bin und wenn du mehr Geld verwendest hast, ich werde das bezahlen nach meiner Rückkehr. Das heißt, er tut viel, viel mehr für diesen Mann. Nicht nur, dass er anhält und nicht aufhebt. Er bezahlt seine Versorgung und übernimmt sogar die Kosten für die Zukunft. Ja, das ist die zweite Meile. Mehr Barmherzigkeit tun als einfach nötig, nicht nur das Knappe, sondern die doppelte Meile zu gehen. Apostel Paulus schreibt später beim, im Brief an die Galater, Kapitel 4, Vers 15, er sagt, ich kann euch bezeugen, ihr hättet euch, wenn möglich, die Augen ausgerissen und sie mir gegeben. Sie waren so eifrig, zu tun etwas für den Apostel, die Liebe Jesu Christi in ihren Herzen war so stark, die waren nicht nur bereit, etwas zu spenden oder sonst was zu tun, sondern er sagt, ich bezeuge, das ist kein Wortspiel, sondern Paulus sagt, ich bin Zeuge dafür, ihr werde bereit, eure Augen aus, auszureißen. Das heißt, das Kostbarste, ja, dieses Auge oder Augabfäll ist in der Bibel oft das äh, Bild von dem Kostbarsten. Ja, Fass nicht Gottes Haug, Apfel an, äh, fast nicht Israel an und so weiter. Ja. Ihr wäret bereit, das Allerkostbarste zu geben. Ja, das ist die zweite Meile zu gehen. Und diese, dieser äh, Wort ist kein Wortspiel. Ich kenne eine Geschichte, mein Bruder hat es mir erzählt. Bei denen in der Gemeinde gibt es eine Schwester, die kümmert sich um Obdachlose, drogenabhängige Straßenkinder und einer von denen, sie kocht, macht auch medizinische Versorgung, die haben oft kaputte Zähne, keine Dokumente, sie versucht mit Familien sie zusammenzubringen, predigt das Evangelium dort natürlich, manche haben bei ihr zu Hause gewohnt und einer von denen war blind, dieses Kind. Und sie kam zu meinem Bruder und sie hat gesagt, in allem Ernst, sie sagte, wenn wir einen Arzt finden, der fähig wäre mein Auge fortzupflanzen ich würde ein Auge fühlen geben dann hat er ein und dann habe ich ein sie war entschlossen das zu tun man macht also das war schon vor Jahren ich weiß nicht ob man heute überhaupt so eine operation irgendwo tut aber sie war entschlossen für dieses kind für den nicht mal seine verwandten sorgen dass irgendwo auf der straße und im dreck lebt Sie war bereit, ein Auge zu geben, weil Christus ihr Herz so gestaltet hat, weil die liebe Christi sie so gewirkt hat in ihr. Ja, und deswegen, wenn Paulus sagt, ihr wird bereit, die Augen auszureißen, das ist kein Wortspiel, das ist Realität. Ja? Das ist die Doppelte Meile, mehr als nötig zu geben. Boas gibt mehr als nötig, nicht nur lässt, lässt er sie sammeln, er gibt die Erlaubnis zu trinken, er gibt äh, seinen Knechten dann den Befehl, tastet sie nicht an, er erlaubt zu kommen Tag für Tag und so weiter. Ja, die zweite Meile. Da muss man auch bedenken und ein bisschen sich selbst auch fragen: tun wir Gutes gern und freiwillig? Tun wir es aus freien Stücken, wenn Gelegenheit kommt? Suchen wir danach? Oder sind wir geneigt, einen Bogen zu machen um diese Gelegenheiten? Wir wissen vielleicht, dieser Bruder, der will immer Geld. Aber wenn ich ihn treffe, er sagt: Haben Sie mir so, so und so viel Borgen? Und dann sehe ich von, von weitem, oh, ich spreche hier mit dem anderen, damit damit ihr seht, ich merke ihn nicht. Ja? Oder diese Schwester, die will immer kind Hilfe mit ihren Kindern. Oh, bloß nicht, oh, ich wende mich ein bisschen ab, ich habe zu tun und so weiter. Ja? Und da sind Gelegenheiten und man weiß, der und der und der, die brauchen was von mir. Aber, ah, ich habe so viel zu tun in der Woche. Und warum immer ich und warum nicht jemand anderen? Und man kann wie dieser Priester und Levit in der Geschichte von dem Samariter die sagen, da liegt einer, aber ich gehe meinen Weg. Ich muss ja schnell nach Jerusalem, ich muss ja schnell zum Gottesdienst, ich muss ja sonst meine Sachen angehen. Und man verpasst oder ignoriert oder vermeidet solche Sachen. Ja? Und in Boaz ist eine andere Gesinnung. Er sieht, da ist eine Not und er ergreift das. Er klammert sich daran, dass er Gutes tut in dieser Lage. Er nutzt diese Chance ja, und er geht die zweite Meile. Und da wollen wir auch noch etwas bedenken in Bezug auf unseren himmlischen Vater. Ja. Er versorgt uns nicht allein täglich mit der frischen Luft zum Atmen, mit der Sonne und Regen, besonders zur Sommerzeit oder an der Küste waren wir vor einigen Tagen, so schön die Wellen, hoher Himmel, Sonne, Sand, so weiß wie, wie so ein Mehl, ja? wunderbar, so schöne Plätze gibt es auch in Deutschland. Oben im Norden oder Berge oder sonst wie, so schon. Ja. Schönheit der Natur gibt uns, er gibt uns Speise, Gesundheit, diese Speise zu genießen. Er gibt uns eine Familie, die uns umgibt, unsere Kinder, unsere Ehepartner, die mit uns zusammen das Leben führen. Er gibt uns Arbeit oder Lehre oder sonst wie, so viel, aber er geht die zweite Meile, darüber hinaus, da sind wir sowieso so reich beschädigt. Da hat er uns die ganze Welt gegeben, kann man sagen. Aber er hat noch viel, viel Größeres gemacht. Er ist auch diese zweite Meile gegangen, indem er seinen Sohn gab, Jesus Christus. Nicht allein ernährt und erhält er uns tagtäglich. Er gab seinen Sohn, damit er uns, die wir unter Gottes Zorn geraten sind durch unsere Missetaten und Verbrechen gegen Gottes Gebot. Er rettet, damit er uns versöhnt mit dem Heiligen Gott, damit er durch seine Wunden am Kreuz, durch sein vergossenes Blut unsere Schulden, unsere kaputtes Leben in Ordnung bringt, tilgt alle diese Schuld, damit er aus den Kindern des Zorns, die wir von Natur aus sind, wie es heißt in den Briefen, zu Kinder Gottes macht, damit er uns statt ewigen Verderben ewiges Leben gibt. So viel mehr in seinem Sohn hat er gemacht. Das ist die zweite Meile, die wir sehen in unserem Vater. Er tut über alle Massen Gutes für uns. Ja, wie, wie wunderbar ist das? Und die Güte Boas, die sie beobachtet dort, sie bringt Ruth zum Staunen. Sie ist überrascht über, diese, über das, was geschieht. Und diese Überraschung und ihr Staunen, wir sehen das in ihrer Frage. Sie fragt, wie kommt das? Ja, also die, das, was sie von Boas gerade gehört und äh, erlebt hat, das bringt sie zum Staunen. Und sie fragt im Vers 10, womit habe ich die Gnade gefunden vor deinen Augen? Ja. Und wir sehen an ihrer Frage und an ihrer Reaktion eine ganz wichtige Eigenschaft, die Ruth auszeichnet, die wir schon, schon mal erwähnt haben. Das ist ihre Demut. Die Demut von Ruth beobachten wir. Und ihre Demut äußert sich in einer zweifachen Weise. Einerseits, sie äußert sich äußerlich. Wir sehen hier im Vers 10, da heißt es, da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde. Das ist ein sichtbares Zeichen, körperlich, so durch Körpersprache sozusagen, offenbartes Zeigen ihrer Demut. Sie verneigt sich vor ihm aus Dankbarkeit, aus diesem Erstaunen heraus. Und zweites, ihre Demut innerlich. Ja, wir erkennen das an ihrem Bewusstsein, wer sie ist, in welcher Lage, in welchem Status sie sich befindet in Bezug auf ihren sozialen und religiösen Stand. Was meine ich damit? Sie sagt hier mit ihren Worten, einerseits, die ich doch eine Fremde bin. Ja, das ist ihre Aussage über sich. Sie erkennt ich bin eine Fremde, ich verdiene das nicht. Vielleicht eine Jüdin würde das noch verdienen, die Güte, aber ich nicht. Ich bin doch eine Fremde. So wie im Vers 13, sie sagt, ich bin doch nicht einmal wie eine deiner Mägde. Und sie erkennt, durch ihre, einerseits durch ihre Herkunft aus einem heidnischen Volk, die ist keine Jüdin und da ist eine bestimmte Distanz, bestimmte Kluft zwischen ihnen. Und zweitens durch ihre Armut, durch ihre abhängige Lage, sie braucht fremde Hilfe, sie befindet sich sozial auf der niedrigsten Stufe. Die sagt, ich bin nicht einmal wie eine von den Sklavinnen, die hier arbeiten. Ja, so, so ordnet sie sich und also so schätzt sie sich ein. Ja, oder so bestimmt sie ihre Position. Und das ist die Demut, die ist von Boas' Großzügigkeit überrascht. Das heißt, sie rechnet nicht damit. Vielleicht habt ihr so erlebt, ihr müsst in eine Behörde gehen und irgendein Dokument holen. Und ihr wisst, ah, das wird schwer. Die, die wollten letztes Mal nicht geben, zum Beispiel Papiere verlängern oder Visum verlängern und sonst wie. haben so viel da Gegenwind gemacht und so weiter. Und man stellt sich ein, das wird schwer. Und wenn es plötzlich gelingt und der Bearbeiter ist so freundlich und nett, man ist überrascht, Mensch, wow, habe ich nicht erwartet, ja, weil ich habe gerechnet ganz mit etwas anderem. Und die Ruth, die hat gerechnet mit ihrer Stellung, die wird sowas niemals, nie, niemals haben. Ich bin doch nicht mal eine Sklavin, ich bin eine Moabiterin. Und plötzlich wird sie überschüttet mit dieser Güte und sie reagiert mit dieser Überraschung und dankbar erkennt sie das an. Ja? Und zweitens, ihre Demut sehen wir darin, dass sie nicht fordert etwas für sich. Das ist auch ganz wichtig. Heute vieles, Gute, was wir bekommen, nehmen wir wie selbstverständlich an und pochen darauf. Ich verdiene das. Und ich habe gehört, wie Leute sagen: Warum soll ich arbeiten? Besonders im Nordwesten Deutschland, äh, Nordosten Deutschland zum Beispiel, wo hohe Arbeitslosigkeit gibt. Warum soll ich arbeiten? Durch Sozialhilfeleistungen und so weiter habe dasselbe Geld. Ich ja, habe gehört, wie Leute ganz so ganz praktisch oder ganz äh, pragmatisch argumentiert haben. Warum soll ich arbeiten? Der Staat zeigt mir sowieso. Dann gehe ich in meinen Garten, mache Hühner und so weiter und bezieht monatelang, jahrelang Sozialhilfe und sagt, ich will mich nicht, ich will nicht schuften für dieses Geld, ich kriege das sowieso. Ja, und man rechnet mit dieser Güte und besteht darauf. Und manche, die von der Sowjetunion, gekommen sind, habe ich auch gehört, war ein bisschen so schockierend, da war die Aussage, ich bin nach Deutschland nicht gekommen, um zu arbeiten. Da habe ich hart gearbeitet, hier will ich endlich meine Ruhe haben. Und das ist eine ganz andere Stellung, die Ruth einnimmt. Die hat nicht Selbstverständliches an der Güte. Sie fordert nicht, die sagt, du musst hier, Boas hier, ich bin arm, du musst mir was geben oder ich verdiene das oder das steht mir zu und so weiter. Und das ist oft bei uns, wie, wie selbstverständlich wollen wir Sachen haben und wenn wir sie nicht haben, dann sind wir dazu noch erbost. Ich muss das doch haben, das ist mein Recht und so weiter. Ja? Und das sind, wo wir uns fragen können, haben wir auch diese Demut und Dankbarkeit. Wie äußert sich das? Dass man die guten Dinge, die man bekommt, nicht als selbstverständlich betrachtet. Dass man nicht unzufrieden ist. Ein Zeichen, dass man quasi mit etwas rechnet, ist die Unzufriedenheit. Ja, ich verdiene mehr oder ich verdiene das auf jeden Fall. Und man meckert und man murrt und man ist nicht, nicht glücklich irgendwie oder nicht zufrieden mit dem, was man hat. Hier, die ist ganz anders. Ja, sie ist dankbar, sie verbeugt sich, sie sagt, ich, bin nicht, ich verdiene nicht, das zu haben, ich bin nicht für eine, deine Knechte. Wie kommt das? Ja? Das ist ihre Demut. Und die Antwort von Boaz in Versen 11 und 12, die offenbart uns, dass er nicht nur die leibliche, nicht nur die materielle Fürsorge von Ruth im Blick hat, sondern auch ihre seelische Fürsorge, dass er erkennt und lindern will auch ihre seelische Nöte. Er spricht nämlich im zweiten Teil des Gesprächs Ruth folgende Worte zu, die eine bestimmte Wirkung erzeugen in Ruth. Und diese Wirkung bezeichnet sie im Vers 13 mit auf folgende Weise. Denn du hast mich getröstet, und andere Übersetzungen bringen, und zum Herzen deiner Magd geredet. Getröstet und Worte gesagt die zu ihrem Herzen gingen. Ja, das, ist, wie, das ist, was seine Worte bewirkt haben in Ruth. Was hat er denn gesagt? Er erkennt, dass auch Ruth von ihrer Seite und zu ihrer Zeit auch die zweite Meile gegangen ist. Sie hat auch mehr als nötig, mehr als erforderlich an Güte getan, nämlich in Bezug auf ihre jüdische Schwiegermutter Naomi. Ja, als Ruth noch im Land Moabit war und Naomi war die Fremde, sie hat Gutes gemacht, viel, viel mehr als erforderlich. Ja. Die zweite Schwiegertochter, auch sie, wurde gelobt von Naomi, aber die tat bis zu einer Grenze. Ruth ist mitgekommen zum Volk Israel, was du nicht kannst. was versteht, das war ein großes Opfer. Zum Volk, was du nicht nicht kanntest. Du hast verlassen dein Heimatland und deinen Vater und Mutter, das heißt das Elternhaus, zurückliegen lassen und gegangen in ein fremdes Land. Das war auch die zweite Meile, die Ruth geleistet hat. Er beobachtet das und er ist dieser Sache bewusst und erkennt das an. Und dann noch wichtiger im Vers 12, Boas mit seinen Trostworten, er weist sie auf den Herrn hin, ja, auf Gott, der Herr vergelte dir deine Tat, und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Und hier ist eine wichtige Wahrheit, die wir auch beobachten sollten, Wahre Trostworte, Worte, die wirklich seelische Nöte heilen können oder helfen können, die sind nur dann wirksam. Oder die, solche Worte sind es, die auf den Herrn gerichtet sind, die den Herrn zu ihrem Inhalt haben. Andere Trostworte sind vor kurzer Dauer oder ganz unwirksam oder billig oder nichtig. Wenn man trösten will mit irgendwelchen psychologischen Tricksereien, man sagt, du musst positiv bekennen. Jetzt gerade wo Olympiade läuft, war zu lesen, manche von den Sportlern sind so zerbrochen an ihrer Last. Dort ist sehr viel Verantwortung und Leute haben psychische Probleme deswegen. Und einer hat gesagt, du musst dir täglich dieses Mantra wiederholen. Bin ich gut genug? Ja, das bin ich. Und mit anderen Worten, sie hat gesagt, du musst dir ständig jeden Tag einreden, ich bin gut genug, ich bin gut genug, ich bin fähig, ich bin glücklich, ich bin so und so, ich bin schön, ich bin sonst wie. Und Leute sagen, das ist der Trost, weil wenn du so Zweifel hast an dir. Du musst dir halt so positives Selbstbekenntnis geben. Aber das ist nicht, was wirklich wirksam ist. Das ist nur vielleicht... Hat das den Anschein, vielleicht für den Moment irgendwie scheint das zu wirken, irgendwelches autogenes Training, irgendwelche zu sagen, ich bin stark, ich bin das und jenes? Das ist nicht der Trost, sondern der Trost ist ein Wort von dem lebendigen Gott. Und das ist, was Boas hier tut: er weist sich hin auf den Herrn Israels. Zu dem bist du gekommen, unter seinen Flügeln bist du geborgen. Das ist, was der Inhalt seiner Tro seines Trostwortes ist. Ja? Das ist ganz wichtig, wenn wir jemanden trösten müssen oder wollen. Nicht zu billigen Sachen greifen, nicht zu irgendwelchen einfach so Zureden oder irgendwelchen einfach so Argumenten und so weiter greifen, sondern ein Wort vom Herrn sagen. Wer ist der Gott, der dich birgt mit seinen Flügeln, der dir von Tag zu Tag Gutes tut, der bis jetzt so viel geholfen hat und getragen hat, der seine Liebe darin gezeigt hat, dass er Jesus seinen Sohn gab. Und die Bibel sagt, er hat seine Liebe bewiesen darin, dass er Jesus gab, als wir noch Sünder waren. Das sind trostreiche Sachen, die nicht zerbrechen, die Bestand in Ewigkeit haben. Und deswegen, damit wollen wir uns trösten, dass Gott unser Herr über uns herrscht und uns bewahrt ja, und mit seinen Flügeln uns deckt. Und dieses Bild, was Boas hier verwendet, ein sprachliches Stilmittel, nennt man Zoomorphismus. Ja, also es geht nicht darum, hat Gott Flügel oder hat er Hände oder sonst wie. Das sind bildhafte Sprache. Gott ist Geist. Ja. Gott hat niemand gesehen, sagt die Bibel. Es geht nicht um Flügel, dass, dass man das denkt, Gott hat so, wie so fliegt irgendwie oder sonst wie. Es geht nicht darum, sondern das ist ein stilistisches Mittel, um aus dem Alltag, und Leute auf dem Land wissen das, einen Vergleich zu verwenden. Und diese rhetorische Figur, ein Bild aus dem Alltag, die Henne. Leute hatten Hühner, und die Henne birgt ihre Küken unter ihren Flügeln. Und Leute haben das beobachtet schon früh. Und dieses Bild wird verwendet in der Bibel, Gott sorgt dich, wie diese Henne deckt mit, mit den Flügeln ihre Kleinen, und sie sind geborgen und beschützt dort. So finde du Bergung unter ihm. Ja, er, ist, er ist, der dich zudeckt, da ist die Sicherheit, da bist du wirklich getrost. Ja, und das ist, was Boas Ruth zuspricht, diesem Trost- und Mutwort, der Herr wird dich bergen und schützen. Du brauchst nicht Sorgen oder Angst zu haben, du bist unter seinen Flügeln, du bist gekommen zu dem lebendigen Gott Israels und da findest du wahre Bergung. Es gibt eine Hymne, die dieses Bild auch verwendet. Unterm Schatten seiner Flügel ist mein Herz stets Wohlgemut. Mögen wanken Berg und Hügel, Gott mein Heil macht alles gut dringen selbst von allen Seiten Leid und Sorge auf mich an, sie in noch so finsteren Zeiten doch sein Wort nicht trügen kann. Unterm Schatten seiner Flügel kann ich kindlich ihm vertrauen, mögen wanken Berg und Hügel, niemand kann bei ihm mir grauen. Seine Güte, kann nicht wanken. Seine Huld ist tief und weit. Sollt ich solchem Herrn nicht danken. Preis sei ihm in Ewigkeit. Unter seinen Flügeln hast du Schutz. Ja, und Ruther kennt das an und sagt: Mein Herr, du hast mich getröstet und zu meinem Herz gesprochen. Das hat er wahrlich Wohl und Trost gebracht. Und wenn wir das so beobachten, wir können Folgendes merken, die Geschichte, die im Buch Ruth beschrieben wird, das ist wahrlich eine Liebesgeschichte, doch nicht in erster Linie zwischen Ruth und Boaz. Das ist nicht einfach diese Romantik zwischen Mann und Frau, sondern vielmehr, das ist die Liebesgeschichte zwischen Ruth und dem lebendigen Gott, zu dem sie kommt, für den sie alles verlässt, für den sie alles riskiert und Boas erinnert sie daran, unter seinen Flügeln hast du Zuflucht gesucht und zu ihm bist du gekommen und er wird dich nicht fallen lassen, der birgt dich auch und Ruth wird getröstet. Und noch etwas wollen wir zum Schluss bedenken, viele Jahrtausende später, ein Nachkommen, über die Linie von Ruth und Boas, der Herr Jesus Christus. Er steht vor Jerusalem und er wehklagt über diese Stadt. Matthäus 23, Vers 37 mit diesem Bild auch. Jerusalem, Jerusalem, die du getötet hast, die Propheten und gesteinigt, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt, unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Ja, schreckliches Wort. Dasselbe Bild. Ich wollte euch sammeln. Ich wollte euch die Rettung verschaffen und geben. Unter die Flügel, wo ihr Geborgenheit habt. Und sie wollten nicht. Sie haben abgewiesen, sie haben Ihren Herrn verleugnet, ihn zu Kreuzigung gegeben. Ihr habt nicht gewollt, euer Haus ist euch leer zurückgelassen. Von Ruth heißt es in Vers 12, wo Boas nochmal sagt: Du bist gekommen zu diesem Gott. Ruth wollte, und sie tat diesen Schritt, um sich zu bergen unter Gottes Flügel. Für sie, die sie eine Fremde, die sie eine Moorbitterin, die sie eine Heidin war, Wurde ein Platz gefunden bei Gott. Unter seinen Flügeln gab es einen Platz für diese Ruth, die, sie sagt, ich bin eine Fremde und niedriger als die Knechte. Und die gute Nachricht ist, und besonders heute sind wir gewiss, nachdem Jesus gekommen ist, der Herr ruft alle Menschen, alle Völker, alle Nationen, Zuflucht zu finden unter seinen Flügeln. Wahre Geborgenheit, mitten in dieser Welt, die so verrückt ist, wo so, so ein Chaos ist, wo die Sünde und allerlei, allerlei Unordnung ist. Gott ruft zu dieser Geborgenheit, Gott ruft Frieden zu machen mit ihm durch Jesu Kreuz und finden diesen Platz und kommen für alle. Nicht nur für die Juden jetzt, sondern auch für die Heiden. Dieser eine Weg durch Jesus Christus, da ist der Platz unter Gottes Flügeln da. Aber die Frage ist, wollen wir kommen oder trifft dieses Wort zu? Ich wollte euch versammeln und ihr habt nicht gewollt. Gott bewahre uns davor, dass wir unser Herz erhärten, wenn er uns zu dieser wahren Geborgenheit, Frieden und Trost ruft. Dass wir umdrehen und gehen und Trost woanders suchen. Das bringt uns keinen Trost, das ist Selbstbetrug und das bringt ins Verderben. Aber Gott gebe, dass wir erkennen, für Ruth ist ein Platz gefunden worden, für die anderen und auch für mich ist da Platz bei Gott dass er mich birgt, dass er mich durch Jesus Christus versöhnt mit sich und behütet. Und lass auch du kommen oder lass dich rufen und antworte und komm auch heute und nimm diesen Platz bei Gott an, geborgen unter seinen Flügeln. Lass uns danken dafür und lass uns auch antworten auf seinen Ruf, uns nicht erhärten. Hey, wir preisen dich, wir danken dir, dass du so ein barmherziger Gott bist. Viel mehr, was wir verdienen, hast du uns gegeben. Und umgekehrt, wir verdienen nichts als Zorn und Strafe. Und doch nicht nur versorgst du uns Tag für Tag mit all deiner Güte, sondern du gabst viel mehr, viel Kostbares für uns, deinen Sohn Jesus Christus. Und durch ihn Gibt es einen Platz auch für uns bei dir, in deinem Reich, unter deinem Schutz und Schirm? Bitte hilf, dass wir diesen Platz ergreifen, antworten auf deine Rufen. Bewahre uns vor Herzenserhärtung, Bewahre uns das, davor, dass wir nicht wollen, dass wir unseren Rücken zu dir drehen, lass es nicht zu, sondern auch an unser Herz bringe, das Wort deines Evangeliums, das gute und einzig trostreiche Wort, damit wir antworten und zu dir kommen, wie Ruth bei dir Geborgenheit gesucht und gefunden hat, dass auch wir bei dir Geborgenheit, Vergebung der Sünden, Gottes Kindschaft, ewiges Leben finden und unter deinen Flügeln in dieser Welt geborgen und behütet sind. Bitte bewahre uns vor Abfall, bitte Hilf, dass wir auch bleiben auf diesem Platz, so kostbaren Platz, was du uns gegeben Bitte Hilf, Herr, dass wir auch andere rufen dazu, indem wir deine frohe Botschaft weitergeben. Sei du gepriesen, in Jesu Namen, Amen. Ihr könnt euch setzen. Nun zum nächsten Punkt in unserem heutigen Gottesdienst fortschreiten. Wir haben hier den Tisch und wir wollen heute zusammen das Abendmahl des Herrn miteinander feiern. Und wie oft lese ich auch heute aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 22 vom Vers 19. Und er nahm das Brot Dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Diese Stelle haben wir schon oft vorgelesen, ich kenne vielleicht auswendig. Und das ist eine gewisse Gefahr da drin, Sachen, die wir immer wieder tun, so kostbar sie auch sind, können mit der Zeit so verkommen zu einem einfachen, einfachen Rituale, kann man sagen. Dass man Sachen zwar tut, aber nicht mehr schätzt. Ja, vielleicht, wenn man als junger Mensch sich noch mit dem jetzigen äh, Ehemann oder Ehefrau getroffen hat, jeder Moment, jedes Wort hatte vielleicht so viel größeren Wert, man hat es viel bewusster erlebt. Und mit der Zeit, vielleicht, wohl so eine Routine einstellt, selbst die kostbaren Worte, ich liebe dich oder ein Kuss zum Abschied oder sonst wie, sie können ihre Kraft verlieren, wenn man nicht immer wieder das aufrecht erhält, das lebendig erhält in sich. Und das ist wichtig, dass auch in Bezug auf das Abendmahl des Herrn wir nicht in eine Routine hineingeraten, sondern dass wir Immer wieder bewusst machen und schätzen, was bedeutet das und was tun wir damit. Ja, und dieser Kelch und Brot, wir lesen hier, tut das zu meinem Gedächtnis. Ruft euch in Erinnerung, wozu das geschehen ist. Der, das Brot deutet darauf, dass Jesus Leib angenommen hat und dieser Leib am Kreuz für uns verwundet war. Ja, er war gekreuzigt und starb leiblich am Kreuz und das Blut erinnert an sein. Das, der Wein erinnert an sein Blut, was geflossen ist. Und Jesus sagt, der neue Bund, das für euch vergossen wird. Dieses vergossene Blut brachte uns die Versöhnung mit Gott. Dieses Blut wäscht uns rein. 1. Johannes heißt es, das Blut Jesu Christi macht uns rein von allen Sünden. Und das ist, was wir lebendig erhalten sollten. Und Gott gebe, wenn wir heute treten an diesen Tisch, nehmen von diesem Brot und Wein, dass wir das in diesem Bewusstsein tun, in Dankbarkeit, in Demut erkennen, Herr, ich habe gesündigt vor dir, war dein Feind, war so fern von dir und doch hast du den Schritt getan, du hast den Leib angenommen, geboren von Jungfrau Maria, in der Krippe dort gelegen für mich und auch ging es an Kreuz, wo dieser Leib gebrochen war und dieses Blut geflossen war, dass wir ihn preisen damit, dass wir für ihn leben, dankbar mit dem neuen Leben, was er uns gegeben hat, durch die neue Geburt und das bewusst tun. Lass uns das tun, wir werden das gleich segnen und dann werden wir herantreten und davon nehmen.